Ein Großkraftwerk produziert mit gleichbleibender Leistung große Mengen Strom. So ein Kraftwerk kann zum Beispiel ein Kohle- oder Atomkraftwerk sein. Im Moment werden drei Viertel der deutschen Stromversorgung von Großkraftwerken produziert. Viele der Großkraftwerke stehen dort, wo besonders viel Strom verbraucht wird, etwa im Westen und Süden Deutschlands. Den produzierten Strom speist das Großkraftwerk in das Höchstspannungsnetz ein.